Heute Abend auf der Party werden wir uns sehen Und um dir zu imponieren, lasse ich nichts ungeschehen Das Kleid, das ich heute trage, ist mit Sorgfalt ausgesucht Und so wie ganz nebenbei, wähle ich diesen süßen Duft Ich trage wieder das Parfum Und drei Versuche sind gescheitert, dich neu zu gewinnen. Obwohl du zaubern, neues Outfit, nichts wollte gelingen. Doch schon heute Abend wirst du mir gehören. Denn mit diesem süßen Duft werde ich dich nochmal verführen. Ich trage wieder das Parfum. Und sprühe nach einen Hauch in mein Dekolleté Ich trage wieder das Raffirm, der Duft, den du so liebst Und Träume werden wahr, weil du dich neu in mich verliebst Ich trage wieder das Parfum, vom Kopf bis hin zum Zeh und sprühe noch einen Hauch in mein Dekolleté. Ich trage wieder das Parfum, vom Kopf bis hin zum Zeh und sprühe noch einen Hauch in mein Dekolleté. Dead.